Wir sind alle drei quasi Team Nisi. Ich habe den Größten. <lacht> <lacht> extrem groß, extrem schwer, extrem unhandlich. Selten geworden, dass man in der Landschaftsfotografie mit Canon fotografiert. Heutzutage, dass, dass man als Fotograf nicht mehr überleben kann. Oder hast du tatsächlich einfach überragend gut <lacht>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 Hey Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Fokus. Wir sind heute mal wieder in Bayern unterwegs, genauer gesagt am Weichensee. Und wir freuen uns auf einen ganz besonderen Gast, denn es ist eine kleine Premiere, denn wir haben heute die erste Frau in unserem Podcast. Da freuen wir uns ganz besonders drauf und sie Hier ist sie auch schon, die Laura Oppelt. Hey, Hallo. Herzlich willkommen, Dankeschön. freut uns, dass du bei uns im Podcast bist heute. Das, das für die Einladung. Sehr Guten gerne. Morgen, ja. Wie spät haben wir es gerade? Es ist irgendwie jetzt. Ja. Oh, es ist sogar schon dreiviertel neun. Also es ist nicht mehr ganz so früh. Es ist nicht mehr ganz so früh. Aber wir sind schon eine ganze Weile unterwegs. Wir haben uns mhm. um Viertel vor fünf getroffen am Parkplatz. Da war es noch dunkel. Und äh, das werden wir euch natürlich auch später noch ein bisschen einblenden, wie das Ganze ausgesehen hat. Wir haben jetzt hier gerade schon ein bisschen fotografiert. Es war so semi-gut. Ja, ich behaupten. die Wolken haben uns leider ein bisschen schlecht ja. durch die Rechnung gemacht. Die es sind sehr tief. Und deswegen kann man die Berge nicht sehen. Es wird aber gerade tatsächlich eigentlich recht schön. Es wird ein bisschen besser, aber nein, wir fotografieren jetzt nicht, sondern wir nehmen jetzt. Podcast wir sind diszipliniert. Auf. Wir sind diszipliniert, nicht so wie bei Stefan. <lacht> keine, keine undisziplinierten, unvorbereiteten Einsprachen. Nein, nein, nein, heute, heute, heute ziehen wir es mal komplett durch. Ja, wie gesagt, Laura, schön, dass du da bist. Vielleicht kannst du dich ja mal ganz kurz ein bisschen vorstellen, einfach für die ja. Leute, die dich noch nicht kennen. Gerne, genau. Ich bin die Laura Oppelt. Ich bin 22 Jahre alt mittlerweile. Ich komme aus der Nähe von München, also ungefähr 40 Kilometer weg. Ich sage immer nur aus der Nähe von München, weil mein Kauf keiner kennt. Und ja, ich fotografiere jetzt schon seit, seit 2015, würde ich behaupten. Und ja, langsam mit steigenden Ansprüchen, sage ich mal. Und genau, freue mich jetzt auf jeden Fall, hier eingeladen sein zu dürfen und ein bisschen was zu erzählen und mit euch zu quatschen. Wir Schön. kennen uns ja, also wir haben uns vorher noch nicht persönlich kennengelernt, aber wir sind ja alle drei quasi Team Nisi. An dieser Stelle mal direkt Dankeschön an unseren Sponsor. Ähm, genau, wir sind alle drei quasi Team Nisi und äh, darüber kam auch so ein bisschen dann der Gedanke, dass wir mal ich Podcast mal zusammen machen. Genau. Also nur deswegen bist du auch hier <lacht> eigentlich. <lacht> das ist der einzige Grund. <lacht> Wie lange fotografierst du schon mit Nisi? Mit Nisi seit 2019 erst. Also okay. relativ so neu noch. Ich ja. habe äh, in Norwegen die Filter zum ersten Mal getestet. Da war ich zwei Wochen, nee, vier Wochen war ich unterwegs, genau, und hatte die Filter damit an Bord. Und ja, kurz danach durfte ich dann einen Testbericht schreiben und seitdem bin ich dann offiziell eigentlich als, ja, Ambassador, Ambassador mit dabei, dabei okay. genau. Das heißt, du hattest vorher noch gar nicht Nisi wirklich benutzt, sondern du hast es dann quasi im Rahmen des Ambassadors-Programms -Program genau, gleich Genau, also ja, das okay. war zuerst eben so auf, äh, ausgelegt, dass ich die, das erste Equipment gesponsert bekomme und dann eben im Gegenzug einen Testbericht schreibe. Und dann hieß es eben, wenn der Testbericht so ein bisschen ja, den Vorstellungen entspricht, wenn der gelungen ist, dann habe ich eben die Aussicht, weiterhin mit Nisi arbeiten mhm. zu dürfen. Und das hat dann auch gut geklappt. Ich habe davor mit einer anderen Firma, ähm, ich habe eine andere Firma gehabt, aber war nicht gesponsert und habe aber schon länger überlegt zu wechseln, weil ich nicht mehr ganz zufrieden war. Und dann kam es eigentlich echt gerade recht. Wir sag sagen ich. an dieser Stelle nicht, <lacht> <lacht> welche andere Firma gemeint ist. <lacht> du bist ja. ja selber auch mit Canon unterwegs. Mit welchen Objektiven ja. fotografierst du da? Also ich habe eigentlich fast immer das 16 bis 35 Blende F4 mit drauf. Ähm, weil es einfach für meine Ansprüche eigentlich der perfekte Allrounder ist ich mache viel mit 16 mm tatsächlich ähm, Manchmal gehe ich auch ein bisschen weiter aber das ist so meine meist benutzte Linse würde ich behaupten ich habe noch ein 70 bis 200er Tele wird leider nicht so oft verwendet ich soll es öfter mitnehmen <lacht> <lacht> und ansonsten noch äh, für Nachtaufnahmen 14 mm 24 von Samian ah, ja ich wollte gerade fragen vermisst du manchmal vielleicht so ein bisschen, Bisschen das Weitere, wenn ja, du bei 16 mm bist. Aber ähm, bisher hast geht's. Du. Ich mache sonst manchmal auch noch ein Panorama, wenn es gar nicht anders geht. Aber normalerweise finde ich eigentlich immer irgendeine Komposition, die ich dann mit 16 mm auch erfüllen aber kann. Das Schöne ist ja tatsächlich bei dem 16 bis 35, dass du äh, mit 100 mm Filtern fotografieren kannst. Genau. Was halt praktisch. Äh, super praktisch ist, weil es ein bisschen leichter ist. Man muss ja sagen, also ich bin, ich bin mit meinem 14 bis 24 bin ich immer bei schon 150 mm. Felix, ich möchte, willst du überhaupt davon anfangen, wie groß deine Filter sind? Ich hab den größten. Ja, wir sind tatsächlich bei 180 mm bei Felix. Ja, passt ja äh, nichts anderes auf die Linse Passt nichts anderes drauf, aber das ist natürlich schon extrem groß, extrem schwer, extrem unhandlich. Ja. Na, wir haben ja vorhin schon. Ihr würdet es ja nie mit auf den Berg schleppen. Aber ja, gefühlt. Also ja, ich glaube, halt glaub, dein übrigens. Filter ist ungefähr dreimal so groß wie meiner. <lacht> Laura, können wir deine oh. Kamera einmal hier kurz mit reinbringen? Dann ja, äh, na klar. können wir vielleicht da mal den V6-Filterhalter ja. auch einmal zeigen. Genau. So sieht der aus. Und ähm, da ist natürlich der große Vorteil. Ne? Es ist relativ kompakt und klein mhm, alles. Auf jeden Fall, ja. Hat, auch, hat sogar drei Einschübe, sehe ich gerade. Ja, das, ah, ist, ziemlich das ist natürlich praktisch. cool. Hast du da noch einen, kannst du da auch noch einen Polfilter davor setzen? Mhm, geht auch genau, geht den schraube ne. ich dann quasi in den Filterhalter mit rein ja, und dann, auch mal so um, dann die, sieht man es auch besser. Die äh, Filter draufgesetzt genau. Ich habe zwar meistens nie drei Filter gleichzeitig, aber einfach die ich, Möglichkeit zu haben. Ist ja, schon ich wollte gerade fragen, wann ist man mit drei Filtern unterwegs? Also mit zwei eigentlich maximal ein ND ja. und ein GND. Vielleicht noch der Polfilter, aber das ist dann eigentlich auch schon relativ viel, finde ich. Was ist dein Lieblingsfilter? Was nutzt du ja meistens wahrscheinlich der, der gerade drauf ist? Ganz genau, du bist ein Fuchs. <lacht> das ist tatsächlich auch meiner. Mhm. Das ist hier ein, ein also ein Verlaufsfilter, drei Blenden. Ne, ganz oben hast du drei Blendstufen, genau. dann der, verläuft der, der, der nach Neun. unten. Medium oder Soft? Ja. Den Soft ja, habe hab ich. Den habe ich ja. eigentlich wirklich immer drauf. Also ich kann mich eigentlich an fast keine Aufnahmen erinnern, außer Nachtaufnahmen, wo ich den nicht drauf habe. Mhm. Weil es einfach ein super Standard-Basic-Filter ist, den man immer gebrauchen kann. Der geht kann. immer, ne? Ja. ja. Genau. Ich glaube, der Medium cool. würde auch noch gehen. Ja. Ich glaube, ich habe ja. den Medium. Du hast den Medium? Ja. Ich ist glaub, der ist ja manchmal ein bisschen Medium. zu hart. Ja? Ja, ja genau, weil es Soft ist halt... Also gerade, ich mache ja viel Berge und da ist das wirklich optimal. Da kannst du den immer benutzen. Machst du trotz Filter dann meistens noch ein Exposure-Blending? oder? Meist, schon, meistens ne? schon, ja. ja. Also ich einfach allein schon die Sicherheit, drei Bilder zu haben oder mehr, wo ich dann noch was rausholen könnte in der Bearbeitung. Das ist eigentlich so der Hauptgrund. Mhm. Ich brauche sie dann eigentlich gar nicht immer, aber wenn ich es brauche, dann ist es einfach schon praktisch, die zu haben und auch einfach zu wissen, jo, ich habe mal alles gemacht, was geht, alles gesammelt <lacht> ja. und dann kann ich auch einfach hinterher dann zu Hause entscheiden, was ich brauche und was ich auch eigentlich gar nicht brauche. Einfach safe sein, ne? Genau. genau. Du machst es ja tatsächlich auch mit der Automatik, glaube ich, ne? Also du hast quasi eine HDR-Einstellung und genau nee oder? also ich habe ich hab einfach nur die Spiegelvorauslösung an und zwei Sekunden äh, Selbstauslöser. Ah dann aber macht das macht er das automatisch? Hat, als hätte der nee, das ah, ist okay. einfach nur okay. ganz einfach. mit zwei aber macht Sekunden das, ja, aber das macht er doch dann automatisch, ja, mit wenn du in der, der Spiegel-Vorauslösung Spiegelvorauslösung drin bist und dann nee, er quasi. Das musst hin, du dann noch einstellen. Also der würde quasi, wenn ich quasi in Spiegelvorauslösung bin. Und äh, zwei Sekunden Auslöser hab, aber quasi nicht den Live-View an anhab, dann ja. macht er nur ein Bild und dann muss man immer wieder drauf drücken. Aber wenn so, du den, den Live-View Live an hast dann und die zwei Sekunden, dann macht er alles automatisch. Also du okay. macht er drei Bilder nacheinander. Okay. Ist halt cool, weil du zwischen den Aufnahmen nicht mehr den Auslöser mhm. betätigen musst, dass es klar. halt nichts verwackelt. Halt nicht so sehr genau. Das also schon. ich komme damit sehr gut klar. <lacht> cool. Ja, mit einer Kennen äh, ist natürlich, hat immer so Vor- und Nachteile. In der Landschaftsfotografie, ihr beide fotografiert beide mit Canon, aber ihr seid. Mhm. Inzwischen äh, muss man ja sagen, ist das ja selten geworden, dass man in der Landschaftsfotografie mit Canon fotografiert. Ne? So also viele ja. auf Sony irgendwie umgestiegen von Canon. Ich könnte mir vorstellen, dass es sich mit der R5 vielleicht tatsächlich ändert. Mhm. Weil also, jetzt auch die, der Sensor sein, wieder ja. mehr Dynamikumfang hat. Ne? Mhm, genau. Weil das ist ja immer so ein bisschen der Schwachpunkt eigentlich von den Canon-Kameras gewesen, dass mhm. äh, relativ wenig Dynamik Dynamikumfang... Von, ja. ich, also ich finde diese Dynamikumfang-Diskussion eigentlich <lacht> auch immer so ein bisschen bescheuert, weil jeder von uns macht ein Exposure Blending. Ob ich ja. jetzt 14 Blenden oder 12 habe, mhm. ich muss es trotzdem machen, weil es sieht einfach nicht so geil aus, wie wenn ich einfach ein Exposure Blending mache. Ja. Ich mhm. verstehe die Diskussion nicht. Klar, es ist schön, wenn du ein bisschen mehr Dynamikumfang hast, aber... Ja. Ja, es ist so, was wir damals mit, mit Stefan Hefel auch besprochen haben, äh, mit der Naheinstellgrenze. Da hast du ja zum Beispiel auch gesagt, äh, ich weiß gar nicht, ob du es warst oder Stefan, aber... Ja, ich mache lieber Blende 11 oder Blende 13, dann dann spare ich mir vielleicht einen Shot, mhm. im, im, ja. wenn man Fokus-Stacking macht. Und so sein. könnte das vielleicht mhm. auch sein, ne? wenn man mehr Dynamikumfang hat, dann spart man sich vielleicht auch einen Shot, den man irgendwie machen ja. muss. Könnte oder man sein, spart ja. sich dann doch vielleicht in extremen Situationen in der Bildbearbeitung mal, kann es dann vielleicht doch eher mhm. mit einer... Ja. ja, man mit kann schon Fotolöse. die Tiefen einfach besser ziehen oder die Lichter auch ein bisschen runterziehen. Ja. Aber was ich halt eigentlich, was mich an Canon hält, sind einfach die Farben. Das sind wunderschöne Farben, finde ich. Das stimmt, ja. Ich habe mal Nikon ein bisschen ausprobieren können, aber ich fand, das, das Raw sah nie so gut aus wie bei Canon mhm. und dann nach der Bearbeitung. Ich bin einfach nicht dahin gekommen, wo ich mit der mhm. Canon war. Gut, ich hatte auch einen ganz anderen Workflow, weil du ja quasi dann das Raw dementsprechend auch anpasst. Aber ja, mein, mein Totschlagargument für Canon ist einfach das 11 Millimeter. Ah. Also ich, ich möchte es einfach nicht mehr hergeben. Ich habe so lange darauf gewartet, dass es endlich was Besseres mhm. als 16 gibt. Ja. Und jetzt, also ohne das würde ich ja. glaube ich nicht mehr, geht nicht. Sehr ja. Hast du vor dir, die Spiegellose zuzulegen? Nee, ich glaube eigentlich nicht. Ich meine gut, ich habe jetzt, ich fotografiere mit der Canon 6D. Die mhm. habe ich jetzt schon seit boah, vier Jahren, viereinhalb Jahren, also denke ich, gleich sowas. als er rauskam quasi. Drauf. Relativ, ja. Und ich werde die, glaube ich, echt runterrocken, bis da gar nichts mehr geht. Mhm. Und dann kann ich über eine neue Kamera nachdenken. Aber jetzt kann ich so ein bisschen das Studentenklischee rausholen. <lacht> Armer Student. Da muss man erstmal das ausnutzen, was man hat. Und dann schaue ich, was ich meine, kann er das sein, dass die noch drei Jahre hält? Und was dann in drei Jahren wieder ist, kann man jetzt noch gar nicht vorhersagen, was es dann schon wieder für neue Kameras gibt. Mhm. Apropos Student. <lacht> jetzt hast du ja da quasi eine kleine Vorgeschichte. Du bist ja nicht schon immer Studentin, sondern du wirst es jetzt erst. Genau. Vorher hast ja. du ja ganz klassisch den Weg einer Fotografieausbildung gewählt. Mhm. Ähm, du hast es aber nicht zu Ende gemacht. Genau, ich habe es nur angefangen. Ich <lacht> habe nur acht Monate durchgehalten. Was? Warum? Also erstens: Warum hast du es vielleicht abgebrochen? Und was hast du vielleicht trotzdem aus der Ausbildung gezogen für dich, mhm. bevor du jetzt quasi ins Studium gehst? Also abgebrochen habe ich es eigentlich aus verschiedenen Gründen. Es hatte einfach allein schon damit zu tun, dass das Gehalt halt wirklich mickrig war und ich gependelt bin und dann einfach dadurch, dass schon sehr schwer finanzierbar war. Mhm. Und das andere war eigentlich, was ich so gemerkt habe, ich kann mir das als Beruf gar nicht mehr wirklich vorstellen, weil ich habe ja wirklich acht Monate gesehen, wie es halt am Set zugeht, wie es hinter den Kulissen quasi ja. ausschaut, was man alles macht, was man nicht macht. Und ähm, ich habe so für mich gesehen, das kann ich mir einfach auf Dauer nicht vorstellen, gerade weil du auch nicht nur Fotograf bist, sondern auch eigentlich Entertainer. Und hm. du machst dich teilweise so zum Clown und zum Affen. Und das ist einfach nicht mein Naturell, würde ich sagen. Mhm. Und das hat dann im Endeffekt nicht gepasst. Und ich habe da auch dann nicht so die Perspektive für mich selber gesehen, weil ich mir so gedacht habe, in der Werbefotografie, ich meine, klar, ist es ist schon irgendwo ein nützlicher Beruf. Aber wenn ich halt den ganzen Tag so Probleme habe, wie steht das Bett jetzt weiter links oder weiter rechts, dann denke ich mir halt, das sind eigentlich keine Probleme. Und ja. Ich glaube, ich kann halt nicht das mein ganzes Leben lang damit arbeiten, dass ich sage, okay, das ist jetzt mein Tagesablauf. Plus, du bist ja wahrscheinlich, also du kannst dich ja entscheiden, machst du dich selbstständig und hast ein riesen Risiko oder lässt du dich anstellen, ja. hast vielleicht nicht so viel Risiko, aber verdienst halt auch im mhm. Verhältnis zu einem Selbstständigen, wenn es bei dem einigermaßen läuft, ziemlich schlecht. Also, ja, ja. okay, verstehe. Ja, schwierig. Aber würdest du sagen, du hast aus der Ausbildung irgendwie für dich persönlich was gelernt? Außer du weißt jetzt, dass du es nicht machen möchtest. Hast du irgendwas mhm. mitgenommen oder würdest du sagen, ja eigentlich wusste ich vorher schon alles und das hat mich nicht nee, so wirklich weitergebracht? Ich habe ich hab auf jeden Fall einiges mitgenommen. Also hat doch jetzt gar nicht mal nur mit Kamera und fotografischen Aspekten zu tun, sondern einfach halt wie, wie man ein Set aufbaut, wie man was herrichtet, was man eigentlich alles beachten muss beim, beim Vorbereiten, beim Nachbereiten auch. In der Bildbearbeitung habe ich auch ein bisschen was Neues gelernt. Mhm. Das fand ich auch ganz gut, weil das kann man halt immer nutzen. Das also Bildbearbeitung machen. ist auf jeden Fall ein großer Aspekt. Ne? Ja. Genau und ja, also so also dieses ganze Drumherum würde ich eigentlich sagen. Man nimmt schon was mit, man lernt viele Leute kennen. Mhm. Das ist ja auch immer was Tolles und von daher ja. waren die acht Monate schon nicht verschwendet, also sehr das würde ich eh nicht sagen. Sehr gut. Ja, bei mir war es ja auch so. Ich habe auch angefangen und habe dann auch die Werbeausbildung genau. äh, <lacht> abgebrochen. Eigentlich aus den gleichen Gründen. Also es hat sich finanziell mhm. nicht gelohnt, es war irgendwie Immer das Gleiche, es war auf jeden Fall nicht das, was ich für mein Leben machen will, Dann wollte ich auch studieren. Ja. <lacht> ähm, aber ja, ich habe auch irgendwie für mich daraus gezogen, dass ich einfach wahnsinnig viel Kontakte bekommen habe, mhm. die mir jetzt irgendwie schon weiterhelfen, weil viele von denen sich jetzt auch selbstständig gemacht haben. Und so hat man ja, irgendwie stimmt. einen guten Austausch. Du hast halt mal so einen, ja, so einen Eintritt in diese... Mhm. Von Kollegen quasi einen guten Austausch. Ne? Nach wie vielen Monaten oder nach wie vielen Jahren hast du abgebrochen? Wie war das äh, bei dir? Wie lange hast du durchgehalten? Eineinhalb Jahre. Ah, okay. Ja, weil ich habe halt <lacht> gesagt, entweder ich breche es halt jetzt ab oder gar nicht mehr, weil irgendwann da ist man dann so über den Punkt hinaus, dass es sich quasi lohnt, abzubrechen, mhm. habe ich mir gedacht. Deswegen ja. habe ich dann doch eher früher beendet. Ja, ja. ja, Ich habe so kurz vor der, vor der Zwischenprüfung hab ich mhm. abgebrochen. Ja. Weil ich dachte, ja, das muss mir jetzt nicht geben. Wie bist du dann ich zu gedacht. der Landschaftsfotografie gekommen? Also. Werbefotografie ist ja schon nochmal ein ganz anderes Themenfeld mhm. und ich kann auch durchaus verstehen, wenn man da sagt, okay, das liegt mir vielleicht nicht ganz so sehr. Wie ist dann der Schritt zur Landschaft gekommen? Das hat relativ früh eigentlich schon angefangen. Also ich habe meine erste Digitalkamera, es war so eine kleine Knipse vom Aldi, mhm. bekommen. Da war ich so 10, 11, würde ich sagen. Ja, cool. Und ich war schon immer eigentlich ganz gern draußen, bin halt eben auch auf dem Dorf groß geworden und da macht man ja eh relativ viel draußen und... Mit meinen Eltern war ich und mit meinen Geschwistern war ich auch immer viel unterwegs eigentlich. Wir haben oft ja, draußen Picknicks gemacht oder kleinere ja. Wanderungen. Dann habe ich halt die Kamera einfach immer öfter mitgenommen. Und ja, dann kam halt irgendwann eins zum anderen. Da hast du dann schon mal einen coolen Sonnenuntergang fotografiert, aber du kannst es halt nie so ablichten, wie du es jetzt siehst. Und dann ja, dann kam so der Wunsch, eben das mhm. Ganze besser machen zu können und habe dann eben meine erste Spiegelreflexkamera gekauft. Und seitdem ja kam da eins zum anderen und Landschaft. Einfach, weil ich eben gern draußen bin und das Ganze cool verbinden kann mit mit Wandern, also mit anderen Sachen in der Natur. Also warst du auch quasi schon vorher öfter mal wandern, bevor du es jetzt, sag ich mal, du hast ja gesagt, seit 2015 fotografierst du so richtig, mhm, genau. aber vorher warst du auch schon unterwegs. und bist Ja halt doch, also so, so richtig lange Wanderungen jetzt vielleicht nicht, mhm. aber schon immer wieder auch viel unterwegs und auch gerne. Ja. Und was fasziniert dich an der Landschaftsfotografie, was dir in der Werbefotografie gefehlt hat? Das ist eine gute Frage. Also ich finde einfach eine, eine Landschaft, die kann man sich ein bisschen zurechtlegen auch. Also da kann man seine eigenen Vorstellungen auch so ein bisschen mit reinbringen. Man ist halt einfach sehr flexibel in der Bildgestaltung und ähm, ich finde einfach das ganze Naturerlebnis ist halt auch voll gut, weil du einfach ja so mittendrin bist und mhm. vom ersten Tageslicht bis zum letzten Tageslicht oder eben in der Nacht noch äh, das ganze einfach miterleben kannst und ja. aufnehmen kannst. Und das fasziniert mich einfach total, wie sich das Licht ändert und. Und die Landschaft ja. mosert nicht, ne? Genau, die, die kann sie nicht beschweren. Da mosern nur die Fotografen. Das ist das auch nicht sehr schön. Ist. Genau, andersrum. Wie verdienst du dein Geld mit der Landschaftsfotografie? Ähm, bisher kommt noch nicht so viel bei rum. Also, Gut, ich meine, durch die Sponsorings habe ich halt mein Equipment, was ich äh, eben dadurch ganz gut finanzieren konnte. Ähm, ab und zu mal ein Bildverkauf, aber es mhm. ist jetzt nichts Weltbewegendes, würde ich sagen. Ich Wo verkaufst das, du deine Bilder? Eigentlich ähm, relativ also halt privat vor allem. Also ja. Freunde oder Bekannte fragen öfter mal nach oder man bekommt mal eine Mail. Ähm, man hat die Website gesehen und möchte sich gerne ein Bild aufhängen. Und da ja, ist es dann so. quasi so, da wird... Ganz normal per E-Mail dann bestellt, irgendwie so, ich hätte das Bild gerne und dann gehst du zu einer Druckerei manuell und sagst dann. Genau, das hätte ich also gerne ich frage halt immer, was für eine Größe, was für ein Material, ja. Ja. Ähm, wie die Farben auch, also wie dann, wie man es im Raum halt sehen würde, was für ein Raumlicht ist und dann kann man da genau schon ein bisschen was machen. Hast du trotzdem dann noch Ambitionen? Also jetzt wirst du Geografie studieren. Ähm, hast du irgendwie noch Ambitionen für die Zukunft, das miteinander zu verbinden? Oder ist es dann so, dass du sagst, nee. Fotografie bleibt immer nur so mein Hobby oder mein, meine Leidenschaft einfach. Oder willst du, sagst du schon, ich studiere Geografie, weil ich das irgendwie mit Fotografie verbinden kann und ziehe da irgendwie noch was mhm. für die Landschaftsfotografie also raus? Ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, das weiterhin auch dann quasi nebenberuflich zu machen als Landschaftsfotograf. Ob ich es jetzt verknüpfen kann mit Geografie, das kann ich jetzt noch nicht genau sagen, weil ich noch nicht genau weiß, in welche Richtung das Studium mhm. mich bringt. Ich denke mal, ich werde Richtung Humangeografie gehen, also vielleicht auch eben Richtung nachhaltiger Tourismus oder sowas, ah, dann könnte ich es damit vielleicht <lacht> verbinden. Also es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten, dass ich eben was damit machen kann. Ich glaube, in die Forschung wird es mich wahrscheinlich eher nicht ziehen. Mm. Da hätte man sich ja auch gute Möglichkeiten, eben auf Reisen das Ganze miteinander zu verbinden. Kann ich jetzt noch nicht sagen, aber ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, nebenberuflich Fotografie weiterhin oder noch mehr eben zu, zu machen. Zu machen. Ja. Sei es jetzt Workshops oder Tutorials oder solche okay. Dinge. Jetzt gehst du ja nach Bonn zum Studieren. Genau. Jetzt fragt man sich, warum zieht jemand, der sehr landschaftsaffin ist, freiwillig nach Bonn? Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe mir so gedacht, wenn ich halt immer Nichts so... Gegen Bonn. Nee, Bonn ist eine wunderschöne Stadt, also kann ich gleich mal ein bisschen Werbung machen. Aber ähm, das fragen sehr, sehr viele. Ja, Das ist eine sehr interessante Sache. Ich habe mir nur gedacht, wenn ich halt die Berge immer vor der Haustür habe, dann werde ich mich halt nie auf mein Studium konzentrieren können, <lacht> okay, weil ich dann lust. ganz genau weiß, dass ich am Wochenende unterwegs sein werde und das ist dann vielleicht auch nicht so ganz produktiv für mein Studium. Oh ja, Kommt drauf ähm, an, wie man studiert. Ja, kommt oder? drauf an. Ich habe es ja, ja während Abi auch ganz gut geschafft, ja, genau. aber also so ein bisschen halt dieser Ablenkungsfaktor ja. und dann mal einfach was komplett anderes. Also. Hm. Gerade als, als junger Mensch, als Student, ich meine, das kennt ihr ja auch, man ist halt dann schon mal gerne auch in der ja. Stadt unterwegs, man trifft sich gerne mit Freunden und einfach da auch mal die Aussicht zu haben, das in einem anderen Rahmen halt zu machen, mhm. als nur mal so unterwegs auf Reisen, sondern halt wirklich da zu leben. Okay. Das ist so ein Grund und der andere Grund ist, ich habe ein paar Leute, die ich in NRW schon ganz gut kenne oder oh, okay. meine beste Freundin ist auch da und dann wäre einfach da auch die Nähe zu manchen Leuten eben wieder mhm. gegeben eigentlich. Ja. Genau. Die sind jetzt wahrscheinlich alle nach dem Abi, so nach und nach? Genau, und richtig. Mhm. Ja, okay. ja. Okay. Das war bei mir ähnlich, also ich habe auch, ich habe ja was ganz anderes studiert. Ich habe am Anfang Medieninformatik studiert, habe ich okay. dann auch noch drei okay. Semester mal abgebrochen, weil war dann auch nicht mehr so meins. Da habe ich mir gedacht, okay, dann fang, fängt man irgendwie mal mit BWL an, weil ich ah, ja. wusste eher, ich wollte selbstständig sein, ich war zu dem Zeitpunkt schon selbstständig. Allerdings nicht als Fotograf, sondern als, als Grafiker. Und okay. habe dann tatsächlich genau, als ich mit dem BWL-Studium angefangen habe, auch mit dem Fotografieren angefangen und ich habe das aber wirklich alles komplett mir selber beigebracht also ich hatte gar keine Ausbildung in die Richtung aber es war dann halt auch so dass das studium sicherlich irgendwo ein Stück weit drunter gelitten hat sage ich mal <lacht> <lacht> weil man sich ja. dann halt doch schon auch auf andere Dinge konzentriert hat und dann, aber dafür und, äh, ist ja studium auch so ein bisschen da ja, dass auch auf andere Dinge konzentrieren. Ja, <lacht> das stimmt und vor allem wenn man dann irgendwie weiß okay man möchte sich eh in dem Bereich selbstständig machen und das studium ist quasi nur so eine sicherheit dann war für mich halt irgendwie klar, dann muss dann es halt auch kein 1 Komma mehr ja. werden am Ende, sondern... Stimmt. Peripher <lacht> <Ja. Ja. lacht> studieren ist sowieso das Beste. Ja. Ja. Aber somit... Ähm, also du bist ja erst, zwei, erst 22. Ähm, ja schon. Ich frage mich, was passieren muss, wenn ich jetzt mir ohne Klischees bedienen zu wollen, wenn ich mir vermutlich andere Leute in deinem Alter angucke, die haben glaube ich so ein bisschen andere Sachen im Kopf, als irgendwie Naturerlebnis draußen sein, morgens um zwei Uhr nachts auf den Berg steigen, <lacht> woher yeah. kommt es? Also ich würde mal sagen, die meisten sind da eher so in Partylaune. Ja, also ich meine, ich war, das habe ich schon auch gemacht, <lacht> okay. also das hat, das, die Wochenenden haben sich dann immer ein bisschen drum geprügelt, was abgeht, ob ich jetzt irgendwo mit Freunden weggehe oder ob ich jetzt zum Fotografieren gehe oder ob ich beides mache, kam man auch vor. Ja. Das heißt, du bist dann von der Party gleich auf Berg oder? <lacht> Ja, Getrunken ganz hoch auch. Gewandert. Nein, also so verantwortungsbewusst für mich Detox wandern. Genau. Genau, zum Ausnüchtern. Wäre ja, bestimmt auch eine coole Sache. Nee, ich glaube, das kommt vor allem von meiner Mama tatsächlich, weil die auch in ihrem Alter viele verrückte Sachen gemacht hat. Mhm. Alleine mal nach Schweden hochgeballert oder in den USA auch eben mit Freunden unterwegs, aber trotzdem die Kamera immer dabei. Mhm. Cool. Ich glaube, da habe ich schon... Einiges mitgenommen und in die, die genau und okay. die war auch halt die ist auch ein Frühaufsteher generell und hat dann auch halt mit ihrer Digitalkamera oft Bilder gemacht mit mir gesagt habe ja voll cool das muss ich auch machen und ich glaube daher kommt es eigentlich so. Das heißt du hast auch tatsächlich schon immer in deiner Familie irgendwie jemanden der dich da auch so ein bisschen hingepusht hat und das unterstützt hat dass du ja, doch. Also vielleicht nicht gepusht, aber auf jeden Fall unterstützt. Also okay. das schon, ja. gut. Bist du dann auch öfter mal mit deiner Mutter zusammen fotografieren oder Ja, kommt das meine gar nicht Eltern vor? mussten beide oft herhalten. Das sage ich jetzt mal ganz ehrlich, weil ich habe die schon ein bisschen drängsaliert manchmal. Okay. Nee, weil ich war ja noch, noch keine 18, als ich angefangen habe. Also heißt, erstmal habe ich halt alles mit dem Fahrrad gemacht, was halt so im Umkreis lag, aber der Radius ist halt dann relativ gering. Mehr als und 40 Kilometer geht wahrscheinlich nicht. Ne? Schwierig. <lacht> genau, und dann ähm, waren beide schon öfter mal dabei. Also wir waren dann auch mal auf Hütten unterwegs, haben wir halt da mal übernachtet. Mhm. Oder meine Mama habe ich oft um <lacht> <lacht> so zwei Uhr nachts den Berg hochgeschleppt und, und ähm, ja, ja, also habe sie quasi als Chauffeur missbraucht und dann noch, dass sie mitgehen musste. <lacht> also die hat schon einiges mitmachen müssen. Deswegen an dieser Stelle, danke Mama. Den <lacht> ich wollte gerade sagen, das ist, ganz ganz schon geil. Geil. das ist schon geil. Bin ganz stolz, Weil es, das ist, so es geht ja auch, es geht ja noch einigermaßen, wenn sie auch so ein bisschen fotografiert. Ne? Also das ist bei meiner Mutter genauso, sie fotografiert auch so ein bisschen hobbymäßig nebenbei, mein Papa halt gar nicht mhm. und ich war ja mit meinen Eltern jetzt auch im Juni auf Island und ja, cool. äh, ja. <lacht> <lacht> mein Dad ist dann halt immer äh, abends, also wir hatten halt Mitternacht, sondern deswegen konnten wir auch relativ spät dann losgehen zum guten Licht. Mhm. Mein Dad ist dann halt oft im Hotel geblieben und so in der, in der Herberge dann irgendwie. Meine Mutter ist dann öfter mal mitgekommen, hatte dann aber auch nicht immer Lust. Also das, das merkt man dann schon, ne, wenn es halt, halt nicht so die pure Passion ist, so, mhm. sondern wenn es dann halt schon nur so hobbymäßig ist, in Anführungsstrichen, dann, dann haben die halt keine Lust, irgendwie zweimal am Tag irgendwie für ja. vier Stunden an einer Location zu stehen und auf das noch bessere Licht zu warten. Kriegst du Anschiss von deiner Mama, wenn sie das sieht? Wenn du sowas? Ich weiß nicht, ob meine Mutter sich tatsächlich den gesamten Podcast immer anhört. Ja. Sie guckt immer mal wieder rein, das weiß ich, aber an dieser Stelle schöne Grüße. <lacht> ja, Aber ja, ich ja. denke, das gehört irgendwo auch ein Stück weit mit dazu. Und ich glaube, die Eltern sind ja auch einigermaßen stolz, wenn wenn das Kind irgendwie das ich doch hoffen. sich verwirklicht, also, das, sich verwirklicht ne? Projekte erstellt und, und auch Content kreiert irgendwie. Ja, aber ich, also, das ist ja nicht... So ganz selbstverständlich. Ich glaube, es würde auch viele Eltern geben, die dann wahrscheinlich erstmal Schiss kriegen und denken, Kind, mach bloß was Gescheites und <lacht> werd nicht fotograf. Du musst doch mal von irgendwas leben. Also meine Oma war zum Beispiel ja. ja, aber das ist doch auch so voll des Klischees. Es, es heißt auch immer heutzutage, dass, dass man als Fotograf nicht mehr überleben kann. Das finde ich total ein Quatsch. Ich das finde, ist an sich Quatsch. Ja. Das ist, ja. Ich finde es total ein Quatsch, weil es kommt immer darauf an, was du daraus machst. Es gibt genug Aufträge, die auf der Straße liegen. Es gibt genug Sachen, die du auch selber machen kannst. Du kannst zum Beispiel auch Workshops anbieten und solche Geschichten. Ähm, also selbst wenn die Auftragslage mal nicht so läuft, kannst du trotzdem an Sachen arbeiten, die du dann später selber verkaufen kannst, eigene Produkte erstellen, wie auch immer. Aber es ich glaube, in so einer älteren Generation ist es halt noch so dieses Klischee vom, vom armen Künstler, der ja. vielleicht nicht in der Lage ist, sich irgendwann mal selbst oder eine zu Ich würde zu behaupten, der, der Job des Fotografen hat sich ein Stück weit geändert in den letzten ja, Jahren. Ja, das sowieso. Ne? Ja. Und deswegen aber glaube ich trotzdem, dass es mit, mit neuen Wegen super Möglichkeiten gibt, in, in, in der Sparte richtig gutes Geld zu verdienen. Ja, Zum Beispiel einen Podcast machen. <lacht> <lacht> genau. Super. Ja, ich glaube, da hat einfach halt Social Media auch einen großen Einfluss gehabt, weil ich denke mal, als Künstler war es halt früher schon nicht so einfach, die Sachen irgendwie an den Mann zu kriegen. Mhm. Und durch Social Media hast du ja immer die Möglichkeit, alles zu teilen, viele Leute zu erreichen. Und ich denke mal, dass ich das auch so bemerkbar halt. Gemacht Wobei das finde ich auch eine zweischneidige Sache ist oder ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite, klar, du hast die Möglichkeit, dich zu präsentieren, andererseits hast du auch so unfassbar viel Konkurrenz, ja, dadurch, dass sich das das jeder Wahnsinn. präsentieren kann. Na, das klar. war halt früher vielleicht anders, da bist du als hm. Künstler mit deinen Bildern in eine Galerie gegangen und hast gesagt, hier, gucken wir mal. Ja, und heute ist halt auch jeder, der sich ein iPhone kauft, Fotograf. Ja, auf Instagram zumindest. <lacht> ja, auf Instagram. <lacht> ja, sonst würde ich sagen, nein, aber ja, auf Instagram äh, äh, genau, stellt, das war schon kann so, sich jeder so darstellen. Ja, ne? ja. Mhm. und so, das ist halt halt auch so ein bisschen das Problem, ne? dass, äh, dass dadurch die Konkurrenz natürlich auch nochmal sehr viel größer wird und sehr viel ja. wächst. Aber es gehört auch damit dazu, okay. man muss halt irgendwie versuchen herauszustechen, man muss seinen eigenen Stil durchziehen. Ja, ja sich selber treu bleiben. Auf jeden Fall. Ja. Mhm. Das finde ich bei dir im Instagram-Profil auch interessant. Ich würde mal behaupten, für deine Peer-Gruppe oder für deine Altersgruppe hast du ein relativ ich sag mal, klassisches Portfolio. Nicht so dieses Instagram-Portfolio, wo ja. es so ein bisschen um Selbstdarstellung geht und hier, ich bin jetzt hier in der Landschaft und stelle mich dahin und stelle mich dahin, sondern es ist irgendwie so altmeisterlich schon fast. Also du hast ja auch auf einem unfassbar <lacht> ja. hohen Niveau angefangen, würde ich jetzt mal behaupten. Dankeschön. <lacht> also ich, ich weiß nicht, ich glaube 2017 oder so bin ich das erste Mal über dich gestolpert und dachte, huch, hallo, wo kommt die denn plötzlich her? Was hm. denn das? Also woher kommt es? Hast du einfach gewartet, bis du ein gewisses Level fotografisch erreicht hast, bevor du Sachen auf Instagram veröffentlicht hast? Oder hast du tatsächlich einfach überragend gut angefangen? <lacht> Beides ein Spaß. Nee, also ich würde ich würde sagen, ich habe angefangen wie jeder andere auch. Also da würde ich jetzt sagen, habe ich keinen Vorteil irgendwie gehabt oder so. Ich habe auch mal eine Zeit lang dieses, wie du hast, Instagram-Portfolio versucht aufzubauen. Okay. So Diese Bilder, die man halt kennt, oft. Relativ entsättigt, ähm, ausgebrannter Himmel ja oft, mhm. also relativ hell ja. ähm, und scharfer Vordergrund mhm. oft. Äh, viele Personen im Bild, solche Sachen habe ich auch ausprobiert. Hat mir einfach im Endeffekt nicht so gut gefallen und ich hatte einfach ähm, viele Fotografen, deren Bilder ich total bewundert habe, mhm. die halt eben diesen anderen Stil verfolgen eigentlich, der eben ja mehr auf bisschen mehr Farbigkeit, bisschen mehr technische Perfektion auch geht, würde ich sagen. Mhm. Einfach dadurch, dass du ein komplett scharfes Bild hast. Und ähm, ja, das war eigentlich so der Grund, warum ich halt dann so ein bisschen denen auch nachgeeifert habe. Mhm. Und deswegen hat sich das Ganze so entwickelt ähm, und du hast ja noch gesagt, ähm, ob ich quasi gewartet habe mit, äh, mit dem Hochladen, bis ich halt ein bestimmtes Portfolio ja. hatte. Also ich habe ähm, 2017 habe ich Instagram auch erst äh, installiert mhm. und ähm, hatte ja quasi da schon zwei Jahre Zeit so ein bisschen oder eineinhalb Jahre Zeit, ein bisschen was anzusammeln. Aber es hat sich trotzdem wahnsinnig viel verändert seitdem. Also wenn ich auf meine alten Fall. Bilder jetzt ja. anschaue, dann denke ich mir, oh mein Gott. <lacht> <lacht> <lacht> ähm, aber es war aber ja also. Ich hatte schon was zum Hochladen auf ja. alle Fälle. Es war jetzt nicht so, dass ich ganz blank da gestanden mhm. wäre. Okay. Cool. Was für Vorbilder hattest du da? Also waren das so die die die großen Klassiker? oder Felix war das so, Röser. <lacht> das ja, wollte ich hören. Unter anderem tatsächlich auch. Wirklich? Weil ich, okay. Ja, doch. Weil ich äh, schon früh auf Stefan Hefele aufmerksam ja. geworden bin. Und wenn man Hefele sagt, muss man auch Röser sagen. Das oh. ist fast so. so <lacht> <lacht> ähm, genau, deswegen. das war so ein, ein, okay. äh, ein Vorbild. Dann, auf wen ich schon ganz viel aufmerksam geworden bin, ist Dennis Pohlkleser. Mhm. Ähm, ganz toller Fotograf, bin ich wirklich großer Fan Sehr von. Sehr netter Typ. Habe ich auch schon persönlich getroffen, ja? zwei, drei, drei, viermal sowas. Auf den Ferrer. Genau, auf den Ferrer und jetzt auch in den Allgäuer Alpen. Ah. Genau. Okay. Also schon ein bisschen der Kontakt da. Und ähm, ja, ich habe auch dann einige ähm, Fotografen aus den USA relativ schnell gefunden, die ich sehr ansprechend finde. Mhm. Genau, also Ryan Dyer zum Beispiel ja. oder Michael Shane das sind so die zwei Größen, mhm. die mich sehr ja, inspiriert der macht, haben. Der macht ja inzwischen auch sehr, sehr viel YouTube. Ja, das stimmt, ja. Er macht viel Timelapse auch, ja. Genau. Ah, echt? Okay. Mhm. Das ist gar nicht cool. Ja, cool. coole Sachen. Also viel in Los Angeles. Mhm. Ähm, genau. Coole Sachen auf jeden Fall. Schön, okay. Das heißt, du hast dich also von Anfang an tatsächlich schon irgendwie an, an einem gewissen Bildstil orientiert und daran quasi deine eigenen Bilder noch aufgebaut. Okay. Ja, das kann man so sagen. Ähm, mhm. Ich finde es ja auch... Ich will jetzt keine Gender-Klischees oder sowas bedienen, <lacht> aber ich finde, also wenn man dein Portfolio anschaut, würde ich fast sagen, dass du einen eher männlichen Stil hast, falls es überhaupt einen männlichen und weiblichen Stil in der Fotografie gibt, ähm, in deinen Bildern hast, als jetzt zum Beispiel andere Fotografen. Mhm. Ich will jetzt nicht sagen, die fotografieren lieblicher oder so, aber manchmal, finde ich, sieht man, ob, jemanden, ob ein Mann oder eine Frau das Bild gemacht hat ja. und bei dir würde ich tatsächlich... Findest du das auch in der Landschaftsfotografie? Ja, extrem ich, sogar. Doch, ich finde, ich finde, bei bei Frauen sind oft die Bilder heller und ein bisschen fröhlicher, würde ich sagen. Mhm. Und äh, meine Bilder sind schon sehr dunkel. Also das höre ich auch relativ oft, aber ich höre das auch gern, ja. <lacht> weil ich finde das schön. Ich mag eben so dieses Mystische, dieses, was eben auch mal wirklich auf dunklen Himmel, auf Nacht auch oder sowas Stark geht. Starke Kontraste ja, und so. Genau, ja. also so dieses, dieses, ja. Taghelle, fröhliche, das ist nicht so meins. Mhm. Und vielleicht ist es ein so Grund, warum es eher männlich aussieht. Ich kann ja. das auch gar nicht an irgendwas Bestimmtem festmachen. Ich habe nur manchmal das Gefühl, man sieht ein Bild irgendwie an, ob es ein Mann oder eine Frau mhm. gemacht hat. Aber ja, das mag auch einfach nur persönlicher. Mhm. Würde, könntest du es irgendwann festmachen? Würdest du sagen, es gibt einen männlichen und einen weiblichen? Also, also finde, ich finde, man kann es in der Porträtfotografie, wieder. da finde ich, sieht man sehr stark, das ob es eine Frau oder einen Mann gemacht hat. Aber so in der Landschaftsfotografie muss ich sagen, da ist es für mich schwieriger. Ich könnte jetzt auch nicht irgendwie sagen, dass irgendwie Frauen mehr das fotografieren oder Männer mehr eher die Motive, weil ich kenne zum Beispiel viele Frauen, die gerne Blumen fotografieren als Vordergründe, aber auch viele Männer, die das genauso machen. Von daher finde ich es gar nicht so. Ich habe gerade überlegt, ob das was mit dem Bildaufbau zu tun hat. Ich habe das Gefühl, bei Frauen geht es vielleicht manchmal eher in eine abstraktere Richtung, während mhm. Männer ihre Bilder sehr technisch, sehr geometrisch sehr aufbauen. Ja, aufbauen. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist, jetzt wo ich so drüber nachdenke, könnte das, das sein, kann, was ich meine. Kann sein, ja. Dass es bei Männern immer so ganz klare Linienführungen sind und bei Frauen ist es irgendwie ein bisschen freier weg von diesem ja, von diesem Dogma, ich brauche einen Vordergrund und die Linie mhm. muss so laufen und dann brauche ich den Horizont so. Sondern ich habe manchmal das Gefühl, dass Frauen einfach freier in ihrer Auffassung von Fotografie sind. Kann gut sein, Aber ja. Aber vielleicht sind das halt auch nur meine, meine Gedanken. Die Zuschauer können gerne sagen, ob sie das genauso Genau, ja, das stimmt. Einmal interessant zu wissen, auf jeden ja. Fall. Ähm, jetzt warst du ja ein Jahr in Norwegen als Au-pair. Genau, 16 Monate. Was hat dich dazu bewogen, ausgerechnet nach Norwegen zu gehen? Ich nehme mal an, auch die Landschaftsfotografie, oder? Da liegst du nicht ganz falsch, genau. Also hat auf jeden Fall auch den Grund, dass ich da ein bisschen fotografieren wollte in meiner Freizeit. Und Norwegen habe ich mir mal als kleines Kind irgendwann in den Kopf gesetzt und seitdem ist es mir nicht, nicht mehr losgeworden und deswegen fiel dann die Wahl auf Norwegen. Sehr ja. cool. Und wie war dann dein Alltag so? Also ist es so, dass man da, also was stellt man sich unter au vor? Bist du den ganzen Tag da irgendwie am Kinder aufpassen oder Haushalt machen oder wie, wie läuft das? Also nicht den ganzen Tag. Ich habe halt quasi acht Arbeitsstunden am mhm. Tag, soweit ich weiß, ja. Genau und ähm, habe halt verschiedene Aufgaben. Also ich habe in der Früh immer die Kids fertig gemacht und in den Kindergarten gebracht. Und dann habe ich vormittags den Haushalt gemacht, also halt Staubsaugen, Wäsche waschen, mhm. Wäsche aufhängen, zusammenlegen, sowas halt bisschen putzen ähm, und dann hatte ich eigentlich so den restlichen Vormittag Freizeit und habe dann nachmittags die Kinder wieder abgeholt und dann halt ähm, die Kinder ein bisschen beschäftigt gespielt, äh, draußen was gemacht oder was mal gemalt oder so okay. äh, und dann halt nach dem Abendessen oft ins Bett noch mitgebracht. Mhm. Genau, und das so. hattest du dann so im Alltag irgendwie Zeit, noch fotografieren zu gehen? Ähm, ich habe es manchmal gemacht, gerade okay. im Winter, weil ja die Sonne wahnsinnig spät erst aufgeht. Also heißt, ich habe die Kinder im Dunkeln in den Kindergarten gefahren, mhm. habe dann halt noch genug Zeit gehabt, mein Zeug zu packen und dann halt Sonnenaufgang zu fotografieren. Das habe ich manchmal gemacht im Winter. Ähm, Im Sommer habe ich es nicht so viel gemacht, weil die Sonne ja quasi um zwei Uhr nachts aufgeht oder um drei. Und mhm. dann hat man nicht so viel Motivation, wenn man weiß, die Kinder sind um sechs auch wach. Und genau deswegen im Alltag nicht so, aber ich habe meine Ferien halt wirklich voll ausgenutzt. Ah, du hattest Ferien. Okay. Genau, ich habe ähm, insgesamt sechs Wochen Ferien gehabt auf 16 Monate. Ne, sieben Wochen waren es. Mhm. Und ich habe die wirklich ausgereizt. Ich war eine Woche auf den Lofoten, ich war zwei Wochen in Mittelnorwegen und vier Wochen in Nordnorwegen. Also läuft. ja, <lacht> genau. läuft. Und da bist du dann, wie bist du da hingekommen? Also hast du das Auto von der Familie, wo du warst, bekommen oder? Da hatte ich wahnsinniges Glück, ja. Also ähm, Props an meine Gastfamilie, vielen Dank nochmal, wenn ihr das zuhört, zuschaut, äh, war echt super. Genau, ich äh, habe das Auto mitnutzen dürfen und äh, bin eben da dann viel gefahren und auf den Lofoten da habe ich mir ein Auto geteilt mit einem anderen Fotografen zusammen. Ah, okay. Genau, da sind wir äh, halt hochgeflogen, hatten so ein kleines Hütchen und halt einen äh, Leihwagen. Den Fotografen hast du dort kennengelernt oder habt ihr euch schon im Vorfeld irgendwie Ne, den habe ich dort kennengelernt. Wir haben halt über Instagram geschrieben okay. und dann vor Ort dann genau, cool. getroffen. Schön. Das heißt, ihr kanntet euch vorher absolut gar nicht? Ne, gar nicht. Okay, cool. Ja. Experiment. <lacht> Hat sich war gelohnt, gut. war sehr cool, ja. ja. Sehr ich wollte gerade fragen, wie ist denn das eigentlich, auch wenn es jetzt wieder vielleicht eine Klischeefrage ist, aber du als junge Frau ähm, bist viel alleine unterwegs. Stört es manchmal oder ist es manchmal ein Problem? Gibt es da Situationen, wo du dir so denkst, ah, jetzt wäre ich vielleicht doch nicht gerne alleine irgendwo gerade, wenn man vielleicht im Dunkeln irgendwo hochwandert komplett alleine? Oder sagst du, das ist mir vollkommen egal und ich zieh durch? Also bei mir ist es tatsächlich voll oft so, dass ich mir denke, ich bin lieber in den Bergen alleine im Dunkeln unterwegs, als teilweise in einer Großstadt. Also ich glaube, ich würde mich manchmal ja. in irgendwelchen größeren Städten fast unwohler fühlen, da im Dunkeln irgendwo hinzulaufen, als jetzt alleine in den Bergen. Weil da ist halt eigentlich meistens niemand außer mir. Und ähm, das finde ich deswegen eigentlich gar nicht so problematisch eigentlich. Also ich habe da keine Probleme damit oder so. Bist du denn viel allein unterwegs? Ja, ich gehe schon gerne alleine mal unterwegs äh, auf Tour, weil ich einfach halt dann maximal flexibel bin und mhm. mich eben halt nur um mich kümmern muss und mich eben auch, oder mich voll ausleben kann. Ich kann halt einfach das machen, auf was ich Bock habe und muss mich nicht absprechen, mit anderen Fotografen mhm. auch, aber ich finde es auch cool zu zweit auf Tour zu gehen, gerade wenn man, wo ist man noch gar nicht vorher war, einfach weil es ein bisschen leichter ist, sich halt auszukennen, wenn man zwei, oder wenn man vier Augen hat sozusagen. Ja. Also ich würde beides nicht missen wollen, weil ich finde, dass jede Art irgendwie so von Reisen was für sich hat. Mhm. Aber ich bin auch schon gerne allein unterwegs. Okay. Ja, ich wollte gerade sagen, es ist ja auch manchmal schön, so Momente mit jemandem teilen zu können. Ne? Ja. Doch, okay. das auf jeden Fall, ja. Bist Gut. du da... Irgendwie hast du da jemanden fest, mit dem du unterwegs bist, also, wenn ich jetzt von mir spreche, ich bin halt meistens mit Stefan Hefler unterwegs. <lacht> genau. ähm, Gibt es da bei dir auch so jemanden, wo du sagst, das ist irgendwie so mein Favoriten-Travel-Buddy, oder? Ähm, ja, ich habe einen guten Kumpel, mit dem gehe ich öfter auf Tour. Ähm, hat jetzt momentan nicht mehr so oft geklappt, weil er auch studiert und okay. ähm, nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit hat, aber wir machen öfter mal was. Aber sonst bin ich auch eigentlich immer offen, mal mit anderen Leuten fotografieren zu gehen und mal ein bisschen, ja, neuen Input zu kriegen. Schön, sonst wärst du jetzt auch nicht hier, ne? So sieht's aus. <lacht> cool. Wie viele Tage, kannst du das so ungefähr abschätzen, wie viele Tage du im Jahr unterwegs bist? Also ich rede jetzt mal gar nicht so unbedingt davon, ich gehe jetzt mal vor die Tür und, und fahre mal eine halbe Stunde, sondern ich fahre weiter weg auf Reisen. Mhm. Bist du da mehr mhm. als, als zwei Monate unterwegs oder weniger? Ich würde meinen eher weniger. Also, ich denke mal, so vier Wochen werden es auf alle Fälle sein, die ich im Jahr wirklich unterwegs bin. Ob es jetzt mehr ist, kann ich nicht genau sagen. Also, ich denke mal, so zwischen einem Monat und zwei Monaten. Und gibt es irgendeine Lieblingsregion, wo du am liebsten hinfährst? Ist also, es Norwegen oder ist es... Gut, in Norwegen war ich ja jetzt ja. 16 Monate, deswegen. Aber ich würde auf jeden Fall wieder hinfahren. Also, es ist schon so, dass einen das wirklich anzieht. Und wenn man einmal da gewesen ist, dann will man schon echt mhm. immer wieder hin. Aber ich bin auch wirklich wahnsinnig gerne in den deutschen Alpen unterwegs eigentlich. Also allein hier gibt es schon wahnsinnig viel zu sehen, zu entdecken. Es gibt so viele Touren, die ich eigentlich noch machen will. Ja. Ähm, ich war letztens eine Woche in Frankreich, hat mir auch wahnsinnig gut gefallen. Also in den französischen Alpen Richtung Mont Blanc fand ich total sehr inspirierend, ja. wirklich sehr, sehr schön. Dolomiten ähm, war ich noch einmal war ich da, aber das war tatsächlich nur ein paar Tage. Also ich glaube, drei Tage waren es. Deswegen, das ist noch auf dem Plan. Da hier. Nächste, nächste Woche nächste hin. hin. Ah, oh, da bin ich ja neidisch dann. Ich war aber tatsächlich auch dieses Jahr das erste Mal dort. Okay. Nach Corona-Zeiten äh, haben wir dort eine Podcast-Folge mit, mit Stefan Hefele aufgenommen. Ja. Und äh, ich war auch das erste Mal dort, war eine Woche dort und habe mich auch total verliebt. Also mhm. absolut genial. Das denke ich Deswegen mir. freue ich mich jetzt auch sehr darauf, dass ich mit Felix da jetzt wieder hin kann. Und das ich. Das wird nicht langweilig da. Das wird das definitiv nicht langweilig. Aber gibt's so, ein, äh, so ein, hast du in deinem Portfolio ein Foto, was dein absolutes Lieblingsfoto ist? Vielleicht können wir das dann auch mal hier einblenden. Mhm. Äh, du musst keine genaue Location sagen, aber vielleicht kannst du sagen, zumindest in welchem Land das war. Aha. Also ich, ich tue mich immer wahnsinnig schwer mit Lieblingsfotos, weil ich finde, dass man halt zu jedem Foto irgendeine Erinnerung hat und jedes Foto mit einem bestimmten Moment verknüpft. Und deswegen finde ich es immer gar nicht so leicht, weil man ja eigentlich viele Momente hat, auf die man irgendwie stolz ist oder die besonders waren. Aber es gibt ein Bild, wo ich sage, das könnte ich halt echt, das kann ich mir immer anschauen und das ist in Deutschland entstanden. Das ist in äh, ja in den Ammergauer Alpen tatsächlich, mhm. also eigentlich eine Dreiviertelstunde weg von meiner Haustür sozusagen. Äh, es ist auf dem Berg und man sieht äh, eine Nebelwelle im Dunkeln. Also ja. es geht so eine, so eine richtige schöne Wolkenwelle über einen Bergkamm drüber. Und das finde ich war richtig cool, das mit anzusehen, mhm. weil das ja halt doch schneller geht, als man denkt. Ich habe ja. da eine Langzeitbelichtung gemacht ähm, und das ist immer noch ein Bild, wo ich irgendwie ja, sehr stolz drauf bin, kann ich sagen. Sehr, ja. sehr, sehr geiles genau. Bild, ja. das stimmt. Wir haben es ja auch, glaube ich, gestern auf Instagram. Genau, mit. das war auch mit drin, ja. richtig gut, richtig. richtig gut. Generell habe ich bei dir so das Gefühl, dass deine Locations ein bisschen ab von diesen typischen Hotspots sind. Also es ist schon, auch jetzt, wo wir hier stehen, gibt es jetzt nicht so viele Fotografen. Kein ich, Mensch da, gell? Ja, ja, genau. Die, also die das hier fotografiert haben oder auch in den Allgäuer Alpen und so, diese Locations sind schon alle irgendwie jetzt nicht alltäglich oder man sieht sie nicht so oft. Wie findest du die? Gibt es da irgendwie ein spezielles Vorgehen oder lässt du dich irgendwie doch von anderen inspirieren oder suchst du die alle selber zusammen? <lacht> ähm, ja, freut mich natürlich erstmal, dass du sagst, du hast es noch nicht so oft gesehen. Ja. Das ist ja auch irgendwie immer ein bisschen ein Kompliment, würde ich sagen, wenn andere Fotografen sagen, hey, mal was Neues, mhm. kenne ich noch nicht. Also freut mich. Ähm, und ja, ich versuche halt eben immer mal ein bisschen was anderes reinzubringen. Ich bin auch gerne an Hotspots oder an öfter fotografierten Orten, aber ich finde es immer cool, wenn man noch ein bisschen was findet, was noch nicht so oft gezeigt ist. Das hat ja auch immer einen Grund, warum das ein Hotspot ist. Ja, klar. Also es sind ja auch wirklich sind ja tolle Orte, also oh. gar keine Frage. Ähm, ja, wo finde ich meine Spots? Also ich schaue mir wahnsinnig gern Wanderkarten an und ähm, entscheide dann quasi, Oh, Genau, ja, also so, ich sehe halt dann irgendwelche Berge, irgendwelche Seen oder sowas und sagt mir, hey, das sieht auf der Karte cool aus. Ich schaue mal, ob ich da auf Google Maps was finde oder Google Earth oder mhm. so weiter. Und wenn da halt was dabei ist, dann schaue ich eben, ob es halt schon Informationen gibt, äh, ob es da einen Wanderweg gibt und so weiter. Äh, gibt es ja meistens wegen Wanderkarten. Ja, <lacht> <lacht> ähm, und genau, das sind dann eben oft Orte, die noch nicht so oft gezeigt worden sind. Manchmal eben kriegst du ja auch was mit von einem anderen Fotografen und siehst, wow voll cool, das habe ich noch nicht so oft gesehen und dann suchst du halt eben selber, ob du das auch findest ja. und äh, mit ein bisschen Recherche findest du es halt auch oft. Ist ja, okay, dann zwar das nicht geht. ganz neu, aber du bist dann halt jemand, der vielleicht als zweites oder drittes am Ort ist, genau, was auch ja. mal ganz cool ist. ein Bisschen vor den Massen, quasi Genau. Ja, ja. <lacht> cool. So, natürlich haben wir auch wieder euch gefragt, ob ihr Bilder einschicken wollt, denn wir wollen natürlich auch mit Laura ein kleines Portfolio Review machen. Und es sind auch ein paar Bilder angekommen, äh, fangen wir direkt mal mit dem ersten Bild hier an, können wir mal zusammen draufschauen. Ähm, da kannst du ja vielleicht einfach mal deine erste Meinung zu sagen, du kannst äh, gerne auch wirklich Kritik äußern, du kannst äh, sagen, was dir gut gefällt, aber genauso halt auch, was dir nicht gefällt, genau dafür sind die Bilder eingeschickt worden. Also Sei nicht zu zimperlich. <lacht> Alles klar. Ähm, ja, also schöne Bergidylle, würde ich erstmal sagen, auf den ersten Blick. Äh, schöne Wolkenstrukturen, gefällt mir total gut von der Stimmung her. Ähm, die Kuh im Vordergrund ist auf jeden Fall sehr markant, würde ich sagen, mit den Felsen. Ich finde es ganz schön, dass die Sonne eben nicht aus der Bildmitte kommt, sondern dass das Ganze ein bisschen dezentriert ist. Auch die Kuh eigentlich schön so im goldenen Schnitt, würde ich jetzt behaupten, auf den ersten Blick. Ich finde es generell ein bisschen zu hell, also ich hätte es dunkler gemacht gerade den Himmel hätte ich glaube ich mit dem Verlauf ein bisschen abgedunkelt, aber ansonsten finde ich es eigentlich ein schönes Bild, also ist gelungen, würde ich sagen. Also auf jeden Fall eine sehr sehr schöne Stimmung. Ja. ja. ja. Da sind wir wieder bei dem Bildstil, ne? dass du dunkel fotografierst. Ja, das <lacht> stimmt. Einziger ja, Kritikpunkt da ja. wäre vielleicht tatsächlich, dass man vielleicht noch ein bisschen näher an den Vordergrund Kuh und Stein angeht. Das, das wäre mir jetzt also auch mein Punkt vielleicht gewesen. Vielleicht, ja. Ich finde auch, dass die Kuh, die steht so im Mittelgrund irgendwie, die ist gar nicht so richtig im Vordergrund und das ist so zwischen, so ein Zwischending zwischen Vorder- und Mittelgrund. Die hätte ich mir auch ein Stück näher rangeholt, genauso die Steine. Hätte man, oder die Felsen, äh, hätte man noch ein Stück, ein Stück weiter ranholen können. Dann hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr 3D-Optik drin gehabt. Das ist jetzt nicht 2D-Optik, aber man hätte es noch durchaus verstärken können, diesen Effekt. Und äh, mir gefällt das Grün in der Wiese nicht ganz so sehr. Das ist so sehr quietschbunt irgendwie. Das ja, ist sehr, sehr gesättigt. Das, das hätte stimmt. ich ein bisschen rausgenommen die Sättigung beziehungsweise Gerade wenn man auch diesen Sonnenuntergangs diese Sonnenuntergangsszenerie hat oder Sonnenaufgang je nachdem, ähm, hätte ich vielleicht sogar ein bisschen das Grün rausgenommen, ein bisschen mehr gelblich gefärbt noch, so dass mhm. das da. Ja, weil die Sonne scheint ja quasi drauf. Ja, kann ja vielleicht einen kleinen Ticken entsättigt, weil es schon ja. relativ farbenbunt ist. Aber ich meine, genau. das ist ja Geschmäcker sind verschieden. Auf jeden Fall. Und wir gucken uns natürlich gerade auch auf dem Handy an. <lacht> das kommt noch mit dazu, aber ja. ja. Okay, gehen wir mal weiter ins nächste Bild rein. Mhm. Eine Hochkantaufnahme. Ah, es sieht aus wie eine Langzeitbelichtung, würde ich sagen. Von einer Stadt, also man sieht einen Hafen. Ähm, ja, ich bin jetzt nicht der größte Fan von... Horizont genau in der Mitte, was hier ein bisschen der Fall ist. Also ich finde es ein bisschen langweilig, muss ich sagen. Also es ist halt mit der Spiegelung natürlich äh, symmetrisch, also aber ja, ich glaube man hätte ein bisschen mehr rausholen können, vielleicht sich äh, weiter eigentlich, weiter näher ran, vielleicht ein paar Häuser eher noch rauspicken können, weil man hier ja so die ganze Häuserreihe sieht, aber kein so richtiges Motiv hat, finde ich. Also es ist ein ja. Bisschen schwierig, da einen Eye zu finden. Sehe ich auch so. Ich finde auch vor allem den Himmel dafür, dass so viel Himmel zu sehen ist und auch von der Sp die, die Spiegelung von dem Himmel nochmal. Dafür ist mir der Himmel auch zu langweilig. Mhm. Es passiert sehr viel nichts. Ne? Es passiert ja genau. Es ist, äh, wie du schon gesagt hast, Laura. Es ist nicht kein, kein Objekt, was so hervorsticht, was man so als als Hauptmotiv irgendwie nutzen kann, sondern es ist halt einfach. Vielleicht hätte man mit einer mit einer so ein langen bisschen. Brennweite ranzoomen können und äh, ganz links das Gebäude hinten was sich auch schön spiegelt, vielleicht rausgreifen. Also, weil dann mhm. hätte man zumindest ein Motiv und dann vielleicht mit einer Langzeitbelichtung, dass dann die Wolken schön drüber ziehen, das könnte ich mir gut vorstellen. Also, vielleicht einfach echt mit einem Telemal arbeiten. So, so vom technischen Aspekt, der Himmel ist mir auch so ein Ticken zu hell. Also, da hätte man vielleicht einfach noch ein bisschen, wieder dunkler fotografieren, <lacht> <lacht> <lacht> um da einfach noch ein bisschen mehr Struktur im Himmel zu kriegen, wodurch es dann vielleicht auch wieder ein bisschen spannender wird. Kann ja. sein, ja. Keine Ahnung, vielleicht muss man mit so einem Shot auch einfach ein bisschen rumexperimentieren und das vielleicht gar nicht so klassisch nehmen, sondern das vielleicht einfach mal als Querformat. Dann wird's ah, irgendwie, ja. ja, ja. Ja, so ein bisschen was Abstraktes draus ja, basteln. Genau. Ja, genau, Also wenn man schon quasi so dieses Klassische macht, dann vielleicht irgendwie durchs Format oder durch den Anschnitt irgendwie noch ein bisschen mhm. was rausholen. Es ja. ist eine schöne ruhige Stimmung auf jeden Fall. Das finde ich positiv. Das, das stimmt, ja, sehr beruhigend. Gut, dann haben wir noch das, das haben wir jetzt leider nur von Instagram. Oh, ja, sieht aus, genau, Diamond Beach Iceland, habe ich schon gesehen. Ähm, ja, sieht auch aus wie eine Langzeitbelichtung, vielleicht nicht ganz so lange würde ich sagen, vielleicht so eine Sekunde, halbe Sekunde oder so. Ähm, ja, das Motiv ist total mittig. Das ist das erste, was mir auffällt. Das könnte man vielleicht ein bisschen anders gestalten. Was ich ganz schön finde, ist eigentlich so der Übergang vom Horizont zum Himmel weiter mhm. oben, also dieser, dieser Verlauf ins Dunkle, <lacht> ins Dunkle ähm, <lacht> gefällt mir, weil das so ein bisschen ähm, Distanz auch irgendwie schafft und ein bisschen ja, so dieses 3D-Feeling. Mhm. Ähm, mir gefallen die Farben ganz gut, muss ich sagen, also gerade so dieses Eisblau, das sticht wirklich raus, aber ich finde es ein bisschen langweilig von der Bildgestaltung, also mhm. vielleicht hätte man da auch ins Querformat gehen können und ein bisschen, ja, ein bisschen andere Gestaltung vielleicht noch ein bisschen mehr mit Wellen auch machen können, ein bisschen näher ran. Aber die Stimmung an sich und auch so die Farben gefallen mir sehr gut. Ich bin mir noch ein bisschen unsicher darüber. Da ist ja so viel Schwarz auch in dem Eis mit drin, ob ich das schön finde oder nicht. Vielleicht hätte man sich da noch einen Eisblock suchen können, der ein bisschen cleaner aussieht, der ja. wo ich nur dieses Eisblau drin hat. Wobei natürlich das natürlich schwierig. zum Himmel oben passt. Weil der es wieder passt wieder zum Fall Himmel, hat. genau. Ich bin mir, wie gesagt, ich bin mir unsicher. Ich weiß noch nicht, ob ich es mag oder nicht. Ich denke, Mann, ich weiß, wo der Fotograf damit hin wollte. Ich glaube, so in diese Richtung, was Dion Klo und Ariel Heidmann so im Moment ah, machen, ja. könnte ich mir vorstellen. Stimmt, die haben jetzt auch ein bisschen ihren Stil geändert, ja. Genau, ja. Ähm, das ist einfach so dieses ganz ruhige, schon fast abstrakte wird, mhm. aber dafür stören halt leider die Wellen im Hintergrund. Ja, so wollte ich sagen, ja. Dann, dann hätte man es komplett glatt ziehen genau, müssen. Genau, ja. Dann wäre es, glaube ich, ja, dann, dann hätte der, dann würde der Shot, glaube ich, auch besser wirken, mhm. wenn es wirklich komplett glatt wäre alles. Ganz ruhig alles, ja. ja. Dass man auch vielleicht auch. Also gar nicht mehr so den, den Übergang zwischen Horizont und, und, und Himmel sieht vielleicht. Genau, ja. mhm. dass dieser Eisblock so völlig ja, losgelöst von seiner Umgebung irgendwie da drin ja. schwimmt. Ne? Ja. ja, Ja. diesmal hatten wir Super. nur drei Bilder, wir waren ein bisschen spät dran, müssen wir gestehen. Alles gut. Dafür haben wir aber zwei Zuschauerfragen. Ja. Ich fange mal mit der einfacheren an. Ähm, Sehr gut. Der fragt nämlich einfach nur, welches ist deine Lieblingsbrennweite und warum? Also ich muss sagen, ich fotografiere schon wirklich gern mit 16mm, einfach weil das Objektiv halt ähm, ja, die 16mm hat. Und ähm, also generell finde ich Weitwinkel oder auch Ultraweitwinkel total cool, weil du halt wirklich was drauf bekommst, was du mit dem menschlichen Auge jetzt auf den einen, auf den ersten Blick oft gar nicht erfassen kannst. Mhm. Um, und das gefällt mir schon sehr gut, ja. Also ich würde schon sagen, so zwischen 16 und 20 Millimetern irgendwas. ist Okay. Schon also mein Schweigwinkel. Ja, doch schon. Okay. <lacht> gut, Frage gut beantwortet. Jetzt kommt die etwas schwierigere Frage. Ähm, so. Was sind deiner Meinung nach die größten Probleme, Schrägstrich Hausaufgaben, die auf Landschaftsfotografen in den nächsten fünf Jahren zukommen werden? Technisch, Nachbearbeitung und gesellschaftlich? Mhm. Puh. Ja, schwierige Frage, das würde ich sagen, weil es ziemlich viele, <lacht> ziemlich viele Aspekte mit einschließt. Jetzt kann es ähm, philosophisch werden. Genau, oh, jetzt kann ich ausprobieren. Ja, Gott sei Dank. <lacht> <lacht> Nein, Spaß. Ähm, ja, also gesellschaftlich, ich denke mal, wir Fotografen oder gerade Landschaftsfotografen sind halt nun mal viel unterwegs und ähm, das ist ja auch schön. Aber natürlich haben wir dann wahrscheinlich nicht die allerbeste CO2-Bilanz, wie ich mal behaupten würde. Ich meine, ich bin selber schon ab und zu mal geflogen, jetzt noch nicht wahnsinnig oft, aber man könnte auch äh, vielleicht noch weniger fliegen und noch mehr Distanzen jetzt mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder halt einfach auch mit mehreren Leuten zurücklegen, dass man halt quasi sich das Ganze aufteilen kann, dass man nicht immer alleine unterwegs ist, sondern eben mit mehreren Leuten. Also ich glaube, da kann jeder auf jeden Fall ein bisschen an seiner eigenen Nachhaltigkeit und seinem ja grünen Fußabdruck, würde ich mal sagen, noch ein bisschen arbeiten. Ist natürlich schwierig, wenn du halt eben als Landschaftsfotograf ähm, ja auch aufs Reisen irgendwo angewiesen bist. Und das ja auch meistens in einem, in einem vorgegebenen Zeitplan, weil du kannst ja auch nicht fünf, also vielleicht können es manche, du kannst ja auch nicht fünf Monate wegbleiben Also ja. wenn du jetzt sagst, okay, ich reise mit der Bahn, was weiß ich, nach Sibirien, dann dauert es halt einfach eine ganze Weile. <lacht> Stattdessen kann ich halt auch fliegen. Also ja. ist super ambivalent irgendwie. Ne? Ja, es ja, ist, ist eine ganz, ganz schwierige Sache. Ähm, ich meine, da spielen ja auch wahnsinnig viele andere Themen mit rein, ob man jetzt auch im Alltag vielleicht ein bisschen bewusster schon damit ähm, umgeht und halt sich dann quasi mal einen Trip auch wirklich leisten kann und halt sagt, okay, jetzt habe ich das ganze Jahr viel mit dem Fahrrad gemacht, war viel mit den Öffis unterwegs und jetzt gönne ich mir halt mal die zwei Wochen Island, Norwegen, mhm. keine Ahnung. Vielleicht so. vielleicht auch kein Fleisch oder sonst irgendwas. Genau, also dass man halt einfach mit anderen Sachen das wieder kompensiert vielleicht. Das wäre jetzt das, was mir dazu einfallen würde, weil ganz aufs Reisen verzichten möchte keiner und das solle auch keiner, weil das sind halt nun mal Erlebnisse, die, jeder, die jedem zustehen. Und ja, legitimiert ja auch, oder beziehungsweise wir müssen das ja auch machen, weil, also zumindest ist es mein Hauptberuf. Ähm, ja, richtig. Klar kann ich sagen, okay, mache ich halt einen anderen Job, aber ja. Schwierig. Ist halt so ein bisschen Doppelmoral, aber ich finde den Grundgedanken, dass man viel, wenn man zu Hause ist, einfach dann alles, was irgendwie geht, mit dem Fahrrad zum Beispiel erledigt und halt ja. nicht das Auto nimmt. Auch wenn es halt mal fünf Kilometer Strecke sind, dass man sich dann halt eher 20 Minuten mehr Zeit nimmt und das Fahrrad mhm. dafür nimmt. Ja. Diesen Grundgedanken finde ich eigentlich wunderschön. Und also vor allem, man ist ja auch irgendwo Vorbild als Fotograf, weil ich meine, man hat relativ viele Leute, die einen halt verfolgen auf den äh, sozialen Medien. Und deswegen, wenn man da eben auch ein bisschen dieses Nachhaltige lebt, dann sehen es ja auch viele andere Leute und lassen sich dann eben vielleicht auf die gleiche Schiene leiten. Mhm. Was, denke ich, auch eigentlich halt dann ganz cool ist, weil dann hat man auch was Getan, was der ja. Allgemeinheit vielleicht ja, ja. hilft. Ich finde es auch immer super schön. Ähm, also, ich mache das immer ganz gerne, wenn man jetzt zu irgendeiner Location kommt, die schon völlig vermüllt ist, zum Beispiel, dass man sich dann halt auch einfach mal eine Viertelstunde nimmt, nachdem man fotografiert hat und da einfach mal dann ein bisschen mhm. aufräumt. Total, zum Beispiel, ja. ja, mega gut. Absolut. Das sind halt auch immer so Sachen, womit man sich dann selber das Gewissen so ein bisschen beruhigen kann, irgendwie. Ja. Okay, wir, wir machen wenigstens auch was für die Umwelt und probieren das wieder ein bisschen sauberer zu machen von den Leuten, die halt nicht dieses Gewissen haben und mhm. ähm, alles tun, um ein Instagram-Bild irgendwie zu bekommen. Und mhm. ja, genau. Und die, die Frage hat ja noch darauf abgezählt, ob äh, also zwecks ähm, technischen Nachbearbeitung. Genau, genau ja. ähm, finde ich gar nicht so leicht zu sagen, weil man ja auch man jeder da geht anders ran und man muss das ja mit seinem Gewissen, sage ich mal, vereinbaren inwieweit man seine Bilder bearbeitet, wie realistisch das Ganze noch ist oder ob man halt eben auch mit dem Composing geht und da finde ich es ganz schwierig zu sagen. Ich denke, das hat Puh. was damit zu tun, wie du deine eigene Kunst definierst. Wenn du jetzt sagst, ich bin Fotograf, dann finde ich es irgendwie seltsam, jetzt mhm. krass viel dran rumzumanipulieren. Wenn du aber sagst, ja, ich bin Fotograf und keine Ahnung, Digital Composer Artist. oder Digital Artist <lacht> oder wie auch immer man das nennt, ja. ähm, dann ist es, finde ich, Okay, also wenn du wenn, wenn Leute quasi nicht den Anspruch an deine Bilder haben, dass das real ist. Mhm. Ja. Ich muss auch sagen, ich, find, ich finde das ist halt eine, eine Geschichte, die muss jeder für sich selber komplett entscheiden. Ich, ich mag es nicht, wenn wenn Leute anfangen anderen Leuten vorzuschreiben, was sie zu tun und zu lassen haben in der Fotografie bzw. generell in der mhm. Kunst. Ähm, es gibt so viele verschiedene Kunstwege, äh, sei, sei es die Musik, sei es Malerei, wie auch immer. Und da haben sich so viele Leute so verschieden entwickelt. Ja, fangen wir bei der Musik an. Da gibt es auch verschiedene Geschmäcker. Dann gibt es Leute, die kombinieren verschiedene Musikrichtungen und kreieren daraus wieder neue Wege. Und genauso ist es in der Fotografie doch eigentlich auch. Ähm, da werden auch immer wieder oder da müssen doch auch immer wieder neue Wege gefunden werden. Und im Endeffekt, äh, ja, man kann man kann sagen, äh, wenn man sich als rein Fotograf bezeichnet, dann sollte man vielleicht keine Composings machen. Aber wie ihr schon selber sagt, man Nennt sich dann halt irgendwie Digital Artist oder wie auch immer und dann ähm, sollte das auch kein wo, Problem sein. Wobei ich finde, da muss man auch ein bisschen aufpassen. Es gab vor, ich glaube, zwei Jahren oder so, gab es mal auf Facebook mal eine Riesendiskussion, weil ein Fotograf, den ich an dieser Stelle nicht nennen möchte, ähm, Bilder gepostet hat in seinen Workshops, also er hat Workshops mitbeworben, äh, wo ganz offensichtlich... Nordlichter über Locations waren, die so eigentlich nicht da sein können, ja, weil falsche Himmelsrichtung oder ja, was weiß ich. Ja. Es war auf jeden Fall klar, das sind Composings und wenn ich damit quasi einen Fotoworkshop bewerbe, dann verspreche so, dann ich dann weiß den ich, Leuten Fotografen du was Falsches. Ja. Der gleiche Fotograf hat nämlich auch ein paar nette Locations auf Island ähm, verraten in Aha. seinen Videos und hat dafür einen riesen Shitstorm abgekriegt. Mhm. Auch so eine Sache. ne? Also das spielt wieder in diese gesellschaftliche Geschichte ja. mit rein. Verrate ich wirklich? Locations, du machst es ja nicht. Ähm, hatten wir ja vorhin schon, dass das ähm, nicht gut ist, einfach... Weil, ich finde find auch, da kommt es immer so ein bisschen drauf an. Wenn du jetzt beim IPC bist, ja. Klar, das äh, klar, kennt jeder oder Zinnen ja. vielleicht. Oder ja. Ich meine, es gibt schon ein paar Sachen, die wirklich ja. weltbekannt sind. Genau, ähm, wo das da, da, da, da, da, da kommt es, wie gesagt, immer ein bisschen drauf an. Ich weiß, wo wir mit Aaron unterwegs waren. Ähm, die Location zum Beispiel, die ist halt noch weniger bekannt. Du warst auch schon dort, du kennst sie auch. Ähm, aber das ist zum Beispiel was, was noch viel weniger... Touristen belastet ist und so eine Location sollte man halt auch probieren geheim zu halten. Mhm. Ja. Ähm, aber wie gesagt, wenn man jetzt irgendwie zum Praxer Wildsee fährt oder zum, <lacht> zum IFC oder was weiß ich. Ja, also, also, ich das finde, da schlecht. muss man nicht, da <lacht> muss man nicht drum herumreden und sagen, ich verrate die Location nicht, weil das, äh Das ist eh klar. <lacht> und heutzutage ist es halt auch so einfach geworden, die Locations selber für sich rauszufinden. Es gibt eine Google-Bildersuche. Ja, also, ich muss Wahnsinn, im Endeffekt, ja. ich muss im Endeffekt einfach nur einmal dieses Bild bei Google reinziehen soll. Ja, und dann habe ich es. Dann habe ich ja. Jetzt habe ich verraten, wie ihr eure Locations findet. <lacht> <lacht> Super, dann schneiden wir das wieder raus. <lacht> naja, ich denke mal, das werden die meisten ja schon. Ja, wissen. ja, natürlich. Aber ähm, ja, das ist halt immer so ein zweischneidiges Brett mit allen möglichen Sachen, die wir gerade besprochen haben, aber irgendwo muss man da probieren, so seinen Mittelweg zu finden. Ne? Und, äh ich finde auch gerade bei der Landschaftsfotografie, wenn es jetzt um Nachbearbeitung geht, ist es ja nicht so krass, dass der Anspruch da sein muss. Das muss real sein, wie jetzt zum Beispiel bei Fotojournalismus. Ich meine, wenn zum ja. Beispiel Steve ja. McCurry jetzt sich mit Vorwürfen konfrontiert sieht, wo gesagt wird, deine Bilder sind fake, weil du hast das und das retuschiert und so, dann ist und er behauptet von sich Foto oder mhm. er wird als Fotojournalist verkauft. Dann ist es natürlich irgendwie schwierig. Aber in der Landschaftsfotografie finde ich es jetzt nicht so. Es sei denn, ich möchte halt einen Workshop zum Beispiel damit bewerben. Dann ist es natürlich wieder was anderes. Mit etwas, was offensichtlich einfach nicht möglich ist. Aber ich finde auch zum Beispiel jetzt ähm, Composing. Ich habe kein Problem mit Composing, solange man das mhm. halt äh, kommuniziert. Das ja. finde ich ist halt das Wichtige. Aber wenn man halt eben Leuten irgendwas verkauft, was halt im Leben nicht so da gewesen wäre, wie jetzt zum Beispiel eben Nordlichter. Ja, über einer Location, bei der es keine Nordlichter gibt, mhm. das ist dann wieder was anderes. Aber wenn man einfach sagt, hey, ich habe mir hier einen Spaß erlaubt, ich habe jetzt mal Nordlichter reingebastelt, ich habe Bock drauf gehabt, dann finde ich das überhaupt gar kein Thema. Weil ich meine, das ist ja immer noch Kunst und Kunst ist halt ja. total subjektiv, man kann machen, was man Bock hat. Aber wenn man eben ehrlich ist, dann denke ich mal, ist das schon, schon was wert. Ja. Ne. Genau. Ja, ich denke, genau so kann man stehen lassen, oder? <lacht> eine abschließende genau. Frage habe ich. Ja. Was sind deine Ziele und Vorhaben so für die nächste Zeit? Das ist eine gute Frage. also ähm, Außer, dass du studieren Fall, möchtest. Ja, <lacht> auf jeden Fall einfach mir den Spaß an der Fotografie ähm, beibehalten, weil es einfach total entspannend ist irgendwie. Und halt man lernt natürlich so viele neue Dinge, neue Orte, neue Leute kennen, die man vielleicht davon nie gekannt oder nie kennengelernt hätte. Deswegen, und bei mir ist auch eigentlich der Spaß an der ganzen Sache schon immer sehr im Vordergrund, weil ich mir denke, sonst würde ich das ja nicht machen. Das ist ja schon manchmal auch sehr anstrengend. Und wenn man da eigentlich keine Lust drauf hat, dann... Bringt Dann bringt nichts. das Ganze ja. nichts, genau. Also einfach sich da den Spaß dran halten und ansonsten persönliche Ziele, ja, außer Studium, <lacht> <lacht> <lacht> ähm, gesund bleiben, denke ich, einfach genau das Beste draus machen, auch aus der momentanen Situation, denk mal, da haben wir alle genug damit zu tun und ich denke mal, das ist auch abschließend einfach zu sagen, genau, ja, gesund bleiben und Spaß dran haben, das ist so das Wichtigste klingt Top. auf jeden Fall nach einem <lacht> sehr sehr guten Plan. Ich hoffe, dass wir uns öfter sehen werden in Zukunft, dass das wir vielleicht auch, auch hoffe, mal alle zusammen fotografieren gehen noch mal, ne? vielleicht auch mm. mal eine kleine Tour starten irgendwie. Sehr gerne. Wir können ja. auch eigentlich mal einen Nisi-Stammtisch wirklich einrichten. Das, das war ja stimmt, letztens ja. mal so ein bisschen ja, Spaßeshalber, aber ja. ich es eigentlich gar nicht so schlecht, mal wirklich die Leute alle an den Tisch zu bekommen ja. und zu sagen, hey, jetzt lass mal treffen, lass mal was machen. Und äh, weil ich kenne noch nicht alle persönlich, muss ich dazu sagen. Ähm, aber wer denke ich mal, sehr, sehr cool. Spätestens Fotokina. Alle Fotokina. Ich wollte gerade genau. sagen, eigentlich wäre es ja letztes Jahr wieder so weit gewesen. Dieses, dieses Jahr. Dieses, dieses Jahr, Jahr, Jahr, wär, Jahr. Nee, stimmt. Ja, ja dieses, dieses Jahr. Jahr. Aber wir werden sehen. Ich denke mal auch, dass, das wäre eine coole Variante. Ähm, an der Stelle würde ich sagen, äh, vielen, vielen, vielen Dank. Vielen Dank, Dank mal, genau. Dankeschön. Und wie gesagt, vielen Dank auch den Zuschauern und Zuhörern, fürs Zuschauen und Zuhören. Und vielen Dank für die total entspannte, nette, sympathische Art. Hat mir richtig viel Spaß gemacht. Uns auch. Uns auch auf jeden Fall. Ja. Und wir möchten euch natürlich auch nochmal Danke sagen fürs Zuschauen. Ihr könnt weiterhin gerne unten in die Kommentare schreiben. Erstens, wenn ihr Fragen an Laura habt. Laura wird sie bestimmt auch dann äh, direkt beantworten äh, unter dem YouTube-Video. Und äh, wenn ihr auch weitere Vorschläge habt, wer mal in dem Podcast zu sehen sein soll, könnt ihr die auch gerne unten posten. Wir haben... Auf jeden Fall noch weitere Kandidaten, die auch schon zugesagt haben. Also da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein. Äh, da wird der ein oder andere coole Kandidat oder coole Kandidatin noch am Start sein. Aber ansonsten, wie gesagt, könnt ihr uns auch gerne weitere Verbesserungsvorschläge unten in die Kommentare posten. Gebt einen Daumen nach oben, äh, abonniert den Kanal und Glocke aktiviert aktivieren. die Glocke, damit ihr keine weiteren Videos mir. verpasst. Ich muss es als Reim sagen. Kanal abonnieren. Glocke aktiv. <lacht> Können wir bitte nochmal so einen close up auf Felix machen? Kannst du das nochmal machen? Mit einem ganz Kanal abonnieren, Glocke aktivieren? <lacht> Perfekt. Also, danke fürs Zuschauen. Und äh, wir sehen uns im nächsten Video. Ja. Macht's gut. Bis bald. Ciao. Ciao. So. <lacht> ich habe heute noch kein einziges Mal ein Spiel geschaut. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie ich ausgucke. Ist das irgendwie vertretbar eigentlich? Ganz furchtbar. Geht gar nicht. Habe ich gerade einen Vogel angeschissen?